Willkommen zurück hier auf der Bühne 2 zu unserem letzten Vortrag hier aus der Session. Ähm, wie bereits bekannt, ne, wenn ihr Fragen habt, ich habe das vorhin wieder vergessen zu sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt das sehr gerne in den Fragen-Tab ähm, direkt rein, damit wir nach dem Vortrag die, auf die Fragen ähm, eingehen können. Ähm, jetzt im letzten Vortrag werden Marion und Benjamin etwas über Kartografierung von Businessdaten berichten. Ähm, viel Spaß, bis gleich. Ich heiße Sie herzlich willkommen in der Präsentation über Kartografieren von Businessdaten. In dieser Präsentation möchten wir Ihnen ein Tool zeigen, welches wir für einen Kunden entwickelt haben, um Businessdaten in einen geografischen Kontext zu stellen. Ganz kurz zu Wer sind wir? Die Präsentation werde ich zusammen mit Benjamin Gerber geben. Ich bin Marion Baumgartner und wir sind Softwareentwickler für die Firma Camp2Camp. Was erwartet Sie in dieser Präsentation? Ganz kurz möchten wir Ihnen die Applikation in einer Demo vorstellen. Danach werden wir auf die Challenges eingehen, welche wir während der Entwicklung zu Gesicht bekommen haben. Zum Anschluss zeigen wir die Architektur und wie die Applikation aufgebaut ist. Am Schluss zeigen wir ein paar Resultate, die aus der Applikation entstanden sind, was wir noch zu bauen haben und ganz am Schluss noch, was wir während der Entwicklung von der Applikation gelernt haben. Vor der Demonstration hier noch eine kurze Motivation, weshalb wir die Applikation gebaut haben. Wie bereits erwähnt, die, wir haben Businessdaten in einer Rohform bekommen, um diese danach in eine geografische Karte darzustellen. Das hilft der Firma, die die Applikation ähm, in Auftrag gegeben hat, um verschiedene Informationen und Rückschlüsse auf ihre, ihre Business zu ziehen. Nicht nur können Sie Wissen generieren und Statistiken generieren, sondern auch, wo Ihnen Daten fehlen und wo mehr Daten generiert werden können und wo Sie mehr Daten brauchen. Nun werden wir Ihnen eine kurze Demonstration über die ganze Applikation geben. So, Das ist unsere Anwendung. Unsere Anwendung besteht aus mehreren Reports, und wir anfangen mit dem Hauptreport, das Dashboard. Auf diesem Report wir haben äh, mehrere Widgets, eine Diagramme über Umsatz, eine andere über, äh, Top -Verkaufer, Top -Regionen, ein anderer über Top-Verkäufer, Top-Regionen, ein Chart über Produktkategorien und noch anderes. Und wir haben eine Karte. Auf dieser Karte, ähm, wir haben eine coroplet ebene wir haben nur Datei für äh, zwei Länder. Aber das ist mehr als nur eine Karte. Ähm, mit dieser Karte ich kann ich auch ähm, eine Region wählen und das aktualisiert dieses, ähm, dieses Widget. Aber ich kann auch in der Schweiz gehen, in, der, in dieses Land gehen und die, alle Widgets zu aktualisieren mit nur die Datei von der Schweiz. Ich kann auch eine Subregionen, eine Kanton wählen. So, das ist ein geografischer Filter, aber wir haben auch mehr Standardfilter auf der linken Seite, wie ein Filter über Kategorien, über Währung, ein andere über Daten und so weiter. Wir haben auch andere Reports. Dieses hat nur eine große Karte und eine Tabelle. Auf dieses Report wir haben wir vier Zoom-Stufen. So, jetzt sind wir auf die Länder, aber ich kann auch in die Regionen gehen. Dann in die Subregionen und an die Ende wir haben die Punkte. Ähm, jedes Punkt ist ein Geschäft äh, und wir können direkt die Umsatz- oder andere Datei von diesem Geschäft äh, sehen ohne geografische Filter, ohne geografische Gruppierung. Wir haben auch andere Reports ohne äh, Karte, wie äh, dieses. Auf dieses Report gibt es nur ein großes Diagramm und noch eine Tabelle. Äh, und das bedeutet, wir haben Report ohne geografische Filter oder äh, ja ohne geografische Informationen. Wir haben noch andere Report mit anderen Kartenstil oder andere Funktionalität. Und wir haben zwei spezielle Reports. Die erste ist die POI Exception. Auf dieses Report äh, es gibt es äh, auf, auf jedes Geschäft, äh, wir haben eine geografische Informationen und eine Adresse und wenn und wenn beide Informationen äh, überstimmt nicht, wir haben ein Problem und mit diesem Report, wir können, diese, wir können die Punkte mit diesen Problemen sehen und danach korrigieren. Und wir haben die System User Index Report. Auf diesem Report, wir können sehen, welchen Bericht, welchen Report, von welchen äh, Benutzer verwenden wird und wir können die Benutzung von der Anwendung analysieren. Diese beiden Reports sind mehr für einen Administrator und das bedeutet, wir haben ein Rechtssystem auf für jedes Report. Haben. Das ist alles für die Demo. Jetzt, was ist die Herausforderung gewesen? So, wir haben eine große Menge Geschäftsdatei mit geografischen Informationen. Diese Datei äh, kommt direkt, oder, äh, äh, direkt von äh, Odoo und wir wollen diese Datei analysieren. Ähm, wir haben einige Ideen, wir machen eine kleine Anwendung, um diese Ideen zu probieren, aber jedes Ideen geben neue Ideen und neue Anforderungen. Und das bedeutet, wir brauchen eine sehr, sehr hohe Flexibilität, um unsere Ideen zu unterstützen. Unsere Antwort ist eine brandneue Anwendung. Wir haben andere Produkte probieren, aber die bestehenden Lösungen sind zu stark und mit Open Source, wir können eine neue Anwendung äh, entwickeln mit einer sehr, sehr hohen Flexibilität. No, noch an Open Source, wir können in einer relativ kurzen Zeit diese Anwendung entwickeln. Zur Architektur, wir benutzen Python 3 mit Pyramid wir haben für den API. Wir haben GeoAlchemy 2 mit Postgres und PostGIS, um die, um die Daten zu verwalten. Wir haben C2C-WSG-Utils, um, um eine WSG-Anwendung zu, zu haben. Das ist auch eine Open-Source-Bibliothek. Denn UI benutzt Typescript mit Angular. Wir haben Openlayers, um die Karte zu verwalten und D3, um, um die Diagramme zu zeichnen. Mit D3, wir haben äh, eine kleine Bibliothek D3 Helper. Äh, Diese Bibliothek ist äh, für dieses Projekt entwickelt wurde. Und der D3 Helper vereinfacht die Benutzung von D3. Leider ist das ganze Projekt ist nicht Open Source, aber mit D3 Helper wir können trotzdem, ihr könnt trotzdem von unserer Arbeit profitieren. Ich möchte Ihnen nun kurz die Denormalisierung von der Datenbank zeigen. Das benutzen wir. Das ist ein Schritt in der Datenintegration von den Daten, die wir bekommen, zu den Daten, die wir benutzen. Was wir haben, ist Daten in einer normalisierten Form. Und was wir machen, ist, wir denormalisieren die Daten, zum Beispiel wie hier, dass wir Abfragen direkt nur noch auf einer Tabelle machen müssen und nicht mehr als eine Tabelle abfragen müssen. Das Ziel ist, dass wir performante Abfragen machen können und nicht Zeit verlieren oder Performance- Probleme bekommen mit der Abfrage und mit den Queries, die wir bauen müssen. So Hier ein Beispiel, was gemacht wird. Wenn wir zum Beispiel die Shop-Tabelle nehmen, welche auf die ähm, sales referenziert, dann nehmen wir nicht nur die ID in diese Tabelle rein, sondern wir holen uns auch gerade noch den Namen dazu. Somit reicht eine Tabelle, um die ganze Abfrage zu generieren. Etwas Ähnliches machen wir hier auch bei der Sales-Tabelle. Hier arbeiten wir nicht nur mit den Sales-Personen, sondern zum Beispiel auch mit den Punkten, also mit den POIs. Wir schreiben die Namen und die Aktivitäten auch in diese Tabelle. Das vereinfacht unsere Joins und was wir auch noch damit erreichen, ist, dass das Ganze etwas schneller wird, die Abfrage. Die, Abfrage, die, die ganze der Normalisierung ist in einem Skript geschrieben, in einem Postgres-Skript sodass wir zu jeder Zeit, wenn wir neue Daten bekommen, in der, die in derselben Struktur sind wie bis hin, die Daten neu generieren können. Ein zweiter Schritt, der wir machen mit den Daten, bevor wir sie in die Anwendung ein, einpflegen, ist die, das Mapping von POIs in geografische Regionen. Die POIs, die kommen mit Metadaten, wie aber auch geografischen Daten. Also jeder POI, kann man sich vorstellen, ist wie ein Sales Store, der eine Longitude und eine Latitude als, als Date hat. Wir nehmen diese POI und mappen sie in drei administrative Regionen, die Länder und dann zwei Subregionen. Und daraus generieren wir eine denormalisierte POI-Tabelle, welche Informationen über, darüber hat, in welcher Region sie sich befindet und in welchem Land sie sich befindet. Das hilft uns, um auch die, die POIs performant abzufragen, aber wir können auch Statistik daraus ziehen über ganze Regionen und die POIs, die sich in dieser Region finden. Nun zu den Resultaten. Das Resultat, das wir hier präsentieren, ist ein, eine flexible Applikation, welche auf Open-Source-Daten basiert. Sie ist gut unterhaltbar und sie ist sehr ähm, anwenderfreundlich oder sie ist sehr ähm, stark angepasst auf was die Anfrage vom Kunde ist. Und wir können sie erweitern in alle Richtungen. Das Frontend ist Agnostik vom Backend und wir arbeiten mit Parameter und Komponenten, die wir so viel wie möglich wiederverwenden können. Was daraus herauskommt, ist die 3 d Helper bibliothek die Benjamin bereits erwähnt hat. Und was wir früher noch hatten, war eine flexible SQL-Parser-Sprache, um vom Frontend zu trennen und also vom Frontend und vom Backend zu trennen. Wegen neuen Sicherheitsanfragen mussten wir das leider aufgeben, weil es nicht mehr kompatibel war. Was bleibt noch zu tun? Wir haben viele neue Reports, die noch äh, eingebaut werden jetzt in Zukunft. Dann werden Features fortlaufend immer wieder äh, verbessert. Wir haben das POI Allocation System, das wir im Moment verben, verwenden, möchten wir extrahieren und in einem globaler ähm, Kontext wiederverwendbar machen. Also auch, dass es offen zugänglich ist und für andere Projekte zugänglich ist und wiederverwendbar ist. Dann haben wir noch Unterhaltsarbeiten, die immer anstehen und zum Schluss haben wir noch eine Arbeit, die darauf abzielt, die Datenbank zu trennen, welche wir benutzen für, die, für das Logging und die, die wir benutzen für die Daten, sodass das Logging nicht mehr in derselben Datenbank gemacht wird, wie die Datenabfragen. Während der ganzen Entwicklung von dieser Applikation haben wir sehr viel gelernt. Zum einen, dass man möglichst viel Code teilen kann, auch wenn die, die Applikation eine private Applikation ist, die spezifisch für einen Kunden gebaut wird. Es gibt immer Teile, die man auslagern kann. Und das versuchen wir, wann immer möglich, auch umzusetzen. Dann haben wir alleinstehende Komponenten, die konfigurierbar sind, programmiert, damit man sie möglichst oft wiederverwenden kann, auch zum Teil einfach in der Applikation drin. Wir verwenden in dieser Applikation eine bibliothek Strategie und der Hauptgrund dafür ist, dass wir sehr flexibel sein müssen und auf neue Anforderungen antworten können. Das haben wir nur geschafft, indem dass wir nicht zu viele Bibliotheken benutzen, die uns dann einschränken in einem oder in einem anderen Weg. Am Schluss noch ein Punkt, der uns sehr geholfen hat, war, dass wir eine zentralisierte Konfiguration haben. Somit konnten wir uns sehr viel ersparen, dass wir Sachen neu oder zweimal bauen mussten. Wir konnten es so wiederverwenden und flexibel einbauen in anderen Orten. Zum Schluss, als Zusammenfassung, wir haben die Applikation gebaut als Antwort auf eine Anfrage, geografische Daten in einen Business- oder Business-Daten in einen geografischen Kontext zu stellen. Wir haben möglichst viel Open-Source benutzt, um flexibel zu sein und wir versuchen auch möglichst viel Open Source wieder zurückzugeben, dass es wiederverwendbar ist für, für alle. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und wir sind offen für alle Fragen. Vielen Dank, Marion. Vielen Dank, Benjamin, für euren Vortrag. Wir haben aktuell drei Fragen. Ne, die Teilnehmer und, und Zuhörer können gerne noch weitere Fragen ähm, reinschreiben. Ansonsten fangen wir mal so langsam an, die, die Fragen abzuarbeiten. Ähm, eine Frage wäre: Wie werden die Businessdaten erhoben? Durch manu manuelle Zuarbeitung oder Zuarbeit des Nutzers oder automatisiert? Könnt ihr da was zu sagen? Ja, die kann ich gut beantworten, die Frage. Also, was wir im Prinzip bekommen vom Kunden ist ein, ein Datenpaket mit, der ganzen, ähm, mit den ganzen Informationen und die Erhebung wird, wird vom Kunden selbst gemacht, aber sie werden äh, im Prinzip erhoben durch manuelle Arbeit und dann bearbeitet im, im, äh, mit, äh, mit Scripts und dann bevor sie zu uns kommen und wir bearbeiten sie dann weiter. Also es ist so ein bisschen beides. Okay, spannend, weil sowas finde ich immer, ihr habt es, glaube ich, auch so ein bisschen im Vortrag, seid ihr drauf eingegangen, so, was würdet ihr im Nachhinein so vom Gefühl her sagen, was ist so ein bisschen die, die größere Herausforderung, die Daten, die ihr bekommt oder die ihr erhebt, diese aufzubereiten, dass sie überhaupt visualisiert werden können, oder die eigentliche Visualisierung der Daten, könnt ihr da was zu sagen? Also ich denke, bis anhin war es sicher die größere Herausforderung, die, die Umsetzung und die Visualisierung, auch die, die Zusammenarbeit mit dem Kunden, weil es war nicht immer ganz einfach, wir haben mal etwas gemacht, dass wir verstanden haben, sie möchten es da und mit dem Lauf von der Zeit hat sich das dann doch nochmal geändert oder man hat sich abgesprochen, gefunden, ja, es macht eigentlich keinen Sinn, das so darzustellen. Im Moment sind wir gerade daran, ähm, auch ähm, OSM-Daten aufzubereiten für die ganze geografische, also für die für die POI-Location. Und das ist sicher auch eine sehr große Herausforderung, weil der Datensatz ist sehr groß und ähm, wir möchten da eigentlich nur die die ähm, die Grenzen. Also ja. Es, das kommend, im, In Zukunft ist, ist sicher der größere Teil die Herausforderung für äh, gute, präzise Grenzdaten. Und in der Vergangenheit war es mehr die Visualisierung der Daten. Mhm. Ähm, was man so gesehen hat, ne, ihr, über die web, web oder die Webseite werden die Daten visualisiert oder, oder veranschaulicht. Habt ihr irgendwie noch, noch vorgesehen, das irgendwie so eine Art PDF-Export zu machen, dass man das irgendwie weitergeben kann oder archivieren kann oder sowas in der Art? Ähm, das kann ich schon Worten. Äh, so, wir haben nicht zu, zu archiven, aber ja, wir können äh, schon äh, mit äh, die Browser-Print-Funktionalität äh, äh, drücken. Äh, wir haben eine... Äh, äh, äh, äh, Style Sheet, um das zu, um eine gute äh, Report zu haben mit, mit die Browser äh, Print. Aber das ist noch einfach, noch einfach und wir können noch äh, diese äh, diese Funktionalität äh, verbessern. Und wir haben äh, einige äh, Fragen, um das zu verbessern für äh, neue Reports. Marion, Benjamin, vielen Dank für euren Vortrag. Vielen Dank für das Beantworten der, der Fragen. Vielen Dank, wie immer, an die ganzen Helfer hier, hier im Hintergrund. Wir haben jetzt eine Pause. Bis später. Macht's gut.